Ja, wunderbar. Ja, schönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen bei Studium Digitale zur heutigen Multimedia-Werkstatt, die heute äh, mal wieder eine richtige Werkstatt ist. Deswegen hat sie auch das Wort Werkstatt gleich nochmal im Namen. App-Werkstatt-Tools, nicht nur für Lehrer und Unterricht, haben wir es genannt. Und äh, wollen, wie sich das für so eine Werkstatt gehört, heute äh, Sie nicht nur hier schön in dreier Reihen sitzen sehen, äh, sondern Sie werden sich heute auch äh, im Raum bewegen und auch richtig an den Rechnern was arbeiten. Wir haben uns vier Tools, Apps, kleine Programme, Werkzeuge äh, rausgesucht, die wir gemeinsam mit Ihnen heute mal entdecken und ausprobieren wollen. Und dann das folgendermaßen handhaben: Wir werden zunächst in einem Vortragsteil Ihnen das Ganze mal ein bisschen vorstellen und äh, haben uns dafür einen Referenten eingeladen, Daniel Gottesleben. der ist äh, Lehrer am Gymnasium in Eschwege und wird zwei Tools vorstellen, die er auch selbst im Unterricht einsetzt. Ich will da gar nicht lange Vorrede halten, er wird nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Sozusagen zwei Apps, die praxisgetestet sind auf jeden Fall. Flankiert wird das Ganze noch von zwei weiteren Apps. Äh, kleinen Programmen, die wir rausgesucht haben und wir denken, die ja, könnten vielleicht für die Arbeit in Lehre, an Schule äh, oder im Seminar ganz nützlich sein, sind äh, recht schnell zu erlernen, einfach zu bedienen und äh, ja, alles andere werden Sie dann sicher selber auch herausfinden. Wie gesagt, wir beginnen jetzt erstmal mit einem kleinen Vortragsteil und äh, danach Starten wir dann in die Praxisphase. Sie haben hier schon äh, links und rechts die Rechner gesehen. Äh, einige von Ihnen haben auch eigene Geräte dabei, die dürfen Sie auch gerne nutzen. Einen WLAN-Zugang können Sie entsprechend hier auch von uns bekommen. Äh, der Praxisteil nachher wird so ablaufen. Und Sie können hier am, am Rand letztendlich vier große Tische erkennen für die vier Tools oder Apps, die wir heute vorstellen wollen und äh, das Ganze so ein bisschen äh, aufgebaut wie ein Stationenlernen, das heißt, äh, Sie können sich aussuchen, welches Sie gerne mal ausprobieren wollen und äh, dann wird es einen Wechsel geben, dann können Sie das nächste Werkzeug entsprechend ausprobieren, äh, können natürlich auch vorher schon entsprechend den Tisch wechseln und was anderes ausprobieren, ganz wie Sie wollen. Ja, genug der Vorrede. So, bevor jetzt aber der Hauptfilm anfängt, Sie kennen das aus den Medien, kommt noch der kurze Werbeblock. Sie finden neben den Rechner, wo Sie gleich sich äh, austoben können und die Tools praktisch ausprobieren können, hier so ein hellblaues Blatt. Auf diesem Blatt steht drauf, 12. e-Learning-Netzwerk, das ist der 6.12. Nikolaus ist hier eine ganztägige Veranstaltung, kurz um das Thema e-Learning am Campus Westend kostenfreie Teilnahme, Sie können vormittags, nachmittags, Sie können den ganzen Tag bleiben, Sie können abends mit uns noch ein bisschen feiern und essen und Wein, Wein trinken. Alle Informationen auf diesem blauen Blatt nehmen Sie gerne mit, verteilen Sie es unter Kolleginnen und Kollegen und melden Sie sich an. Das war der Dabung. Genau. Meine Anleitung ist auch zu Ende, dann schließe ich den mich den direkt den an den und heiße ja. Sie auch nochmal recht herzlich willkommen. Von meiner Seite das ist ja jetzt schon einiges zu mir gesagt worden. Das heißt, ich brauche und jetzt, wie das in der. Ah, das geht. Entschuldigung. Ähm, Ach so, da hatte ich jetzt noch gar keine Information. Einfach da so dran. Ich hoffe, das geht jetzt so. Ähm, brauche ich zu mir gar nicht mehr so viel zu sagen, mein Name ist Daniel Gottsleben, ich habe Biologie und Musik studiert, unterrichte dies jetzt auch seit knapp sechs Jahren an einer Oberstufe mit einer Abordnung an Gesamtschule und mache gerade noch eine Fortbildung zum Drittfach in DSP. Das, was Sie hier rechts sehen, das ist ein Abschiedsgeschenk meines ersten Leistungskurses, was neben meinen, sag ich mal, doch eräußerlichen Merkmalen ein ganz entscheidendes Merkmal beinhaltet, nämlich der Laptop, was für mich so ein Indiz war, dass die Schüler meinen Unterricht immer schon als einen Unterricht wahrgenommen haben, der mit gewissen digitalen Elementen geprägt ist. Die Schule bei uns ist, das ist ein reines Oberstufengymnasium, das heißt nur die Klasse 11, 12 und 13, Neu-E und Q-Phase. Wir haben acht Zuliefererschulen, die uns Schüler bringen. Entsprechend heterogen sind auch die Lerngruppen zu Beginn der Klasse 11 wieder eine wesentliche Grundlage, die viel Potenzial fürs E-Learning bietet und momentan eine Jahrgangsbreite von 120 allerdings die nächsten fünf Jahre stark abnehmend. Kommen wir nun zur Schultechnik. Ich denke, das ist etwas ganz Wissenswertes, damit Sie auch verstehen, warum das bei uns alles so geht. Wobei, wenn Sie das ein oder andere Element bei sich an der Schule nicht wiederfinden sollten, ist das kein Beinbruch. Sie können diese Apps auch ohne beispielsweise WLAN in der Schule für alle nutzen. Also bei uns haben alle WLAN, die Schüler wie auch die Lehrer an der Stelle. Wir haben einige Laptops, die wir ausleihen können. Wir haben Tablets. Wir haben Stillarbeitsbereiche, wo Schüler und Lehrer entsprechend daran arbeiten können und noch zwei PC-Räume. Und natürlich haben die Schülerinnen und Schüler auch ihre eigenen Geräte, vor allen Dingen die Handys, die sind immer schnell zur Hand. Ähm, warum E-Learning bei uns? Wir haben uns irgendwann mal überlegt, wie gehen wir mit dieser Heterogenität um und machen es trotzdem für alle gleichermaßen interessant. Und da ist einfach E-Learning eine Möglichkeit, ähm, mit verschiedenen Arten und Weisen an ein Thema ranzugehen, um auch bei verschiedenen Wissensständen die Schüler abzuholen, um insgesamt ein möglich, möglichst buntes und doch individualisiertes Lernarrangement zu bieten. Nächster Punkt ist, wir sind eine reine Oberstufe. Wir haben keinen Vertretungsunterricht im klassischen Sinne, wie man das vielleicht von anderen Schulen kennt. Deswegen ist da auch wieder die Möglichkeit, über E-Learning Hausaufgaben für oder entsprechende alternative Aufgaben für einen Unterrichtsausfall zu geben, von großer Bedeutung bei uns. Als reinen Oberstufenlehrkraft hat man auch immer Abordnungen, zumindest ist das bei uns so. Die meisten sind so mit einem Viertel bis ein Drittel der Stunden an anderen Schulen. Das heißt, man hat keine Pause. Es klingelt und man muss eigentlich schon in fünf Minuten irgendwo sein, was am anderen Ende der Stadt ist. Das heißt, da noch Hausaufgaben großartig zu besprechen, ist ganz, ganz schwierig. So eine digitale Plattform, wie sie Moodle bietet oder dann einfach, wie sie Apps bieten können, und Sie werden das bei der App Quizlet noch sehen, dass Sie da auch Klassenräume einrichten können, sind da sehr, sehr von Vorteil für so eine Situation. Es ist ein Punkt der Schulentwicklung, die Kultusministerkonferenz hat da letztes Jahr ein Schriftstück zu verfasst und was aus der Praxis, meine letzten drei bio haben mit ca. 80% Prozent gesagt, also dieses E-Learning im Unterricht hat ihnen wesentlich geholfen, um sich aufs Abitur vorzubereiten oder auch auf die Klausuren. Diese Strategie zur Bildung in einer digitalen Welt, das Schriftstück, was die Kultusministerkonferenz in 2016 verfasst hat, beinhaltet unter anderem dieses, ich lasse sie damit kurz mal allein, dass sie sich das durchlesen können. Also kurz gesagt, die digitale Revolution hat stattgefunden und wir sollten möglichst früh mit den Schülern schon da, ähm, sage ich mal, ein bisschen starten, um sie da entsprechend abzuholen um vorzubereiten auf das, was als nächstes kommt. Nämlich, es wird eine pädagogische Begleitung vorgesehen, die darauf hinerziehen soll, dass ein kritisch reflektierender Umgang mit den digitalen Medien ähm, ermöglicht werden soll. Und das Ganze natürlich immer unter dem Primat des Pädagogischen. Ich will Sie damit aber jetzt gar nicht zu lange volltexten, weil das Schriftstück ist online frei verfügbar. Ich will nur noch auf eine Sache hinweisen, die immer wieder ähm, auch jetzt in den neuen Kerncurricula vor allen Dingen für die Oberstufe, zur Geltung kommt. Und das ist dieser Punkt. Eigenverantwortung bei Lernprozessen. Das heißt, man soll mehr abgeben, mehr Gestaltungsmöglichkeiten auch für die einzelnen Schüler reingeben, so dass sie diesen selber mitgestalten können. Und bei diesen Apps, die Sie heute kennenlernen werden, ist das möglich, denn ein Kahoot oder ein Quizlet kann auch ein Schüler erstellen, beispielsweise nach einem Vortrag, als Hausaufgabe oder als Extraleistung. Ähm, genau. Auch im KCGO finden Sie diesen Bereich, eine Zieldimension, selbstbestimmtes Leben in der mediatisierten Welt. Auch da finden Sie wieder viele, viele Unterpunkte, warum das ganz wichtig ist, dass wir mit den Schülern und Schülern darauf eingehen. Es wird auf die fortwährende Selbstbildung hingewiesen und nochmal auch hier der Hinweis in diesem Schriftstück, in eigener Verantwortung zu nutzen, gebotene Lerngegebenheiten mitzugestalten. Tools. Bei uns an der Schule gibt es Moodle, das ist die grundlegende Lernplattform. Und das, was Sie heute auch noch kurz erfahren werden, dazu werde ich aber gar nichts groß sagen, sondern ich mache einfach mal ein bisschen Werbung für die entsprechenden Fortbildungen, die hier von Studium Digitale angeboten werden. Das ist ein Autorentool, was man, egal was man unterrichtet, nutzen kann. Das nennt sich lernbar. Ich habe es letztes Jahr hier kennengelernt, habe es seitdem einige Male im Unterricht angewendet. Sie werden es gleich selber erfahren. Ich bin sehr, sehr begeistert davon. Das, was Sie dann ebenso erfahren und kennenlernen werden, sind die beiden Tools Kahoot und Quizlet. Kahoot ist so, eine, so eine Tool, ein Tool mit einem gewissen Wettbewerbscharakter, da kommen Sie ein bisschen spielerisch ran. Quizlet hat noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Da können Sie vor allen Dingen auch die Schüler so ein bisschen im Unterricht ähm, sich selbst organisieren lassen, was Lernprozesse und dergleichen anbelangt. Gut, Sie gehen bitte auf den Link, den Sie da oben sehen. Dieser OG-ESB Moodle. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo Sie Ihre Nummer brauchen, denn diese kleine Nummer, die Sie hatten, irgendetwas von 1 bis 35, das ist jetzt entsprechend die Nummer, die Sie anstelle des X eintragen müssen. Denn Sie gehen jetzt auf ähm, das Moodle, locken sich dort als Teilnehmer ein und dann wird ein Kurs erscheinen, der sich Fortbildung nennt. Und alles weitere kriegen Sie da dann jetzt erzählt. Ich hätte noch WLAN. Sie können das auch zu zweit machen, das ist gar kein Problem. Sie sollen jetzt nur mal selbst erfahren, wie so ein Unterricht oder so eine Sequenz da funktionieren kann. Das WLAN-Passwort WLAN ist das hier, wenn Sie das brauchen. Also mit den, mit den Rechnern, die wir jetzt hier aufgebaut haben, kommen Sie sowieso automatisch ins WLAN. Also das wäre jetzt nur wenn Sie ein eigenes Ding. Wollen. Das Passwort zur Anmeldung ist einfach Studium Digital mit Falls Ihnen das Tippen zu nervig ist, OG, ESW und Moodle führt Sie über Google auch direkt zu dem Link. Eingabe des Kurses. Die Nummer. Bitte? Eingabe des Kurses. Habe ich jetzt für 25 eingegeben? Das stand auf meine haben Sie sich, sind Sie jetzt eingeloggt? Dann müssen Sie, wenn Sie auf der Startseite sind. Ja, da, noch. Ja, da habe ich die Nummer eingegeben. War falsch. Sie sind nicht eingeloggt. Sie noch auf ja. Login? Nicht. Doch jetzt. Doch und jetzt genau. Äh, TN 25 wenn Sie die Nummer 25 hatten und das Passwort ist November. Genau. Es, wie, wenn Sie es über Google suchen, ist es eigentlich erstmal egal, was Sie anklicken. Sie müssen dann nur auf Login irgendwo klicken und sich dort entsprechend einloggen. Gibt es noch weitere Nummer? Ja. Eine ja. Ist jetzt schon versorgt? Okay. Sie können das aber auch gern zu zweit machen, falls der Nachbar oder die Nachbarin jetzt schon so weit ist. Es ist nur eine kleine Einheit. So wie es da steht. Auf, auf Fortbildung klicken Sie, genau. Nein, das war jetzt nicht böse gemeint. Aber Sie, Sie, Sie, Sie klicken auf Fortbildung und dann genau auf die Vorstellung des Kahoots. Nein, nein, Sie müssen sich erst einloggen. Sie sind jetzt... Sie sind nicht angemeldet. Login. Auf Login. Und da geben Sie jetzt, wenn Sie 35 sind, geben Sie an TN35. Okay. geschrieben, beides kleingeschrieben. Das ist wichtig. Sonst, ja, ja, sonst nimmt das nicht. Ja, ich habe schon festgestellt, hier auch so... Und als Passwort November. Genau. Klein. Auch so, wie es da steht. Das sieht doch schon gut aus. Genau. Kleines T, kleines N. Jop, Sie sind jetzt nur falsch abgebogen, weil Sie haben jetzt Kahoot geöffnet. Und oben den Link bitte öffnen. Oder gehen Sie einfach auf Google. Das geht wahrscheinlich jetzt schneller. Nein. Einfach äh, irgendeinen Reiter öffnen auf Google oder sowas gehen. Sehr ja, gut. Und jetzt, jetzt geben, genau, geben Sie es so ein. og okay, minus ESW minus und so weiter. Nein, Nein, nein Sie gehen auf. Machen wir es mal so. Ja. Ja? Jetzt Und jetzt locken Sie sich ein. Was haben Sie für eine Nummer? Dann sind Sie... Ne? ...tn23. Und das Passwort ist... ...noema. Genau. Auf Fortbildung klicken. Und dann klicken Sie das so an, wie es da steht. Ja, bitte. Das ist eine spannende Sache. <lacht> <lacht> ja, der arbeitet schon, aber er hat es langsam. <lacht> Da sind sie, Teilnehmer 22. Eingelockt hatten wir uns ja schon, aber dann sind wir wieder weg, worden. Genau, und jetzt, warum der jetzt so langsam ist, weiß ich nicht, aber bei dem vorderen... Okay, aber hier, da überall sind... Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, was da die beste Lösung ist. Ich weiß nicht, ob ein anderer schneller ist. Der ist, möchte ich langsam. Der Rechner ist noch? Also, er arbeitet schon. Ah, ja, ja, ich sehe es. Ah, jetzt. Genau, und jetzt klicken Sie hier drauf. Nein, und jetzt auf Start. Und dann sind Sie dabei. Geht's bei Ihnen? Ist das besteht schon für mich? Wollen Sie es einfach nur vorne zeigen, das zieht sich hier schon Kann ich auch gerne machen. Bei wem zieht es denn noch? Geht gar bei Ihnen geht es auch nicht? Okay. Und wenn Sie bei den Nachbarn mit reingucken, weil bei, bei vielen anderen funktioniert es. So, Können wir auch gern machen. Ist kein Problem. Okay, dann machen wir jetzt mal ein, ein Beispiel von Individualisierung oder Unterrichtsdifferenzierung live. Ähm, wer möchte, kann sich natürlich jetzt in seinem Selbstlernkurs weiter durchklicken für diejenigen, bei denen es gerade nicht funktioniert oder nur stocken funktioniert. Ich werde sie dann jetzt einmal kurz durchführen. Ähm, also das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist ein sogenannter Lernbar-Kurs. Sie können bei diesem Kurs entsprechend Folien ähnlich einer PowerPoint gestalten. Und der Schüler oder in dem Fall jetzt Sie, so war es geplant, klicken Sie sich dann entsprechend durch, würden sich jetzt hier die Einführung zu diesem kahoot tool durchlesen, kriegen dann die entsprechenden Hinweise, die Sie für Ihre Unterrichtseinheit oder für das Thema von Bedeutung ansehen, gehen dann auf die nächste Folie. Das, was dieser Lernbaukurs ebenso ermöglicht, ist, dass Sie sich auf unterschiedlichen Wegen sich dadurch bewegen. Ich habe jetzt hier zwei Fahrte angegeben. Einerseits für diejenigen, die noch nie mit Kahoot gearbeitet haben. Andererseits für welche, die das Tool schon kennen und vielleicht da eine Erweiterung kennenlernen möchten. Wenn wir jetzt hier den Grundkurs einfach mal durchklicken, sehen Sie eben Bilder mit den entsprechenden Anleitungen, was dieses Tool alles kann. Das Einladen zum Kahoot, das Erstellen eines Kahoots, wie es im Unterricht gespielt wird. Und entsprechend am Ende kriegen Sie dann nochmal eine Endfolie dargestellt, die Ihnen das Ganze zeigt. Diejenigen, die das jetzt selbst durchgeklickt haben, sind Sie soweit ein bisschen fortgeschritten, dass wir jetzt dann direkt zu dem Kahoot direkt kommen können? Der braucht noch. Spannende Sache. Okay. Gut, ähm, da, dann hoffe ich, dass es jetzt funktioniert, weil ich gerne jetzt mit Ihnen das Kahoot einmal so durchführen möchte, dass Sie es quasi einmal aus Schülersicht oder aus Sicht des Lernenden erleben werden. Sie müssten bitte einmal auf kahoot.it gehen. Das, ist, das geht äh, webbasierend, da brauchen Sie die App jetzt nicht für. Und geben dort bitte diese PIN ein, die Sie da unten finden, 9081490. Das sollte funktionieren, das geht auch mit dem Handy, sobald Sie nur 2G Empfang haben oder dergleichen. Also das braucht nicht viel Ressourcen. Sind Sie soweit jetzt dort eingeloggt oder zumindest mit dem Nachbarn, der Nachbarin? Stopp, weil ich muss es dann einmal starten noch. Jetzt soweit alle dabei? Ja. Gut. Okay. Heißt, ich mache es am besten jetzt zu, würde ich sagen, oder? Wie, wie machen Sie das jetzt? Ah, ja. Sehen wir es immer noch nicht. Wir sehen es immer noch nicht. Aber das ist doch nicht das Problem, weil ich kann das jetzt so einfach zumachen und mache es dann neu auf. Das Problem habe ich. Ich kann es ja auch rüberschieben, oder? Wie, oder funktioniert das nicht? Ist das eine Erweiterung? Dann könnte ich es jetzt ja auch rüberschieben. Ah. Okay, okay, okay, okay. <lacht> Gut, ähm, wir mussten das leider einmal neu starten. Sie müssen jetzt bitte den die Game PIN eingeben. Bitte das zu entschuldigen. Ja, bitte nochmal auf kahoot.it gehen und jetzt diese GamePin. Das sieht gut aus. Gut, sobald sich jetzt alle eingeloggt haben, Sie sehen rechts oben läuft die Zeit runter und dann beginnt das Spiel auch schon. Ich werde Ihnen bei der ersten Frage jetzt noch ein bisschen Erklärung ähm, geben, weil Sie den Selbstlernkurs eben nicht machen konnten. Sie kriegen jetzt nur die Frage gezeigt und sehen auf Ihrem Endgerät vier Farben, in dem Fall drei. Ähm, für die Antwort rot, entsprechend rot drücken, für blau blau und für gelb gelb. Gut. Das, was dieses Tool automatisch macht, ist auch die Zeit bewerten. Das heißt, es gilt die richtige Antwort und die Zeit an der Stelle. Gut. Frage 2. Okay. Auflösung. Es geht ja jetzt auch nicht darum, wer hier gewinnt, weil die Zeit läuft jetzt. Ich habe ich hab nur noch... Ich habe nur noch fünf Sekunden. Bevor ich das jetzt vorlese, ist es vorbei an der Stelle. Ja, da ist die Führung woanders. Ich will es gern probieren. Bei Kahoot kann man rot auch Bilder zur Frage hinzufügen, blau pro Frage eine spezifische Antwortzeit einstellen, gelb zwischen zwei bis vier Antwortmöglichkeiten wählen, grün die Antwortfarben selbst bestimmen. Ja. Sie merken den Wettbewerbscharakter und so kriegen Sie Ihre Schüler natürlich auch. Gut, letzte Frage: Kahoot ist rot nur, ein, äh, nur mit einem Apple-PC möglich, blau nur für Windows erhältlich, gelb nur als App auf dem Handy spielbar und grün alles falsch. Gut, wenn das Spiel durch ist, sehen Sie am Ende das Podium, ne, der entsprechend die meisten Fragen richtig beantwortet hat. In der schnellsten Zeit ist dann oben. Okay, so, jetzt müssen wir natürlich wieder zurück. Ha, da haben wir es doch. Bitte. Ähm, Sie, Sie, also Sie können die Zeit selbst einstellen, wie lange die... Nee, das, die das können Sie rausnehmen, das Podium. Das, wenn Sie da jetzt keinen Wett diesen Wettbewerbscharakter so nicht möchten, können Sie das rausnehmen, ja. richtig, Richtig, genau, das ist auch möglich, ja. Das können Sie dann, wenn Sie das Spiel starten, jedes Mal individuell einstellen. Also Sie können einen Kahoot erstellen und das dann in verschiedenen Szenarien spielen, das ist möglich, ja. Gut, also meine Erfahrung mit den Kahoots, habe ich Ihnen kurz vorne zusammen getippt. Sie kriegen natürlich, wenn Sie einen Kurzvortrag halten, also zu Deutsch der Lehrer-Input, und kündigen vorher an, dass Sie danach ein kurzes Kahoot machen. Dann haben die Schüler sehr sehr, sehr, sehr sehr, große Aufmerksamkeit dabei, weil am Ende will ja jeder gewinnen oder vielleicht auch zumindest die richtigen Antworten treffen. Sie kriegen sofort eine Rückmeldung, Sie sehen dann sofort, wie viele Schüler kriegen die Antwort hin, wie viele Schüler kriegen es nicht hin, ohne dass sie erst eine Hausaufgabe geben müssen, wo sie erst in der nächsten Stunde eine Rückmeldung kriegen, ob das vorgestellte Thema soweit verstanden ist. Sie bereiten ein bisschen auf die Universität vor, denn die Multiple-Choice-Tests dort sind ja gang und gäbe, je nachdem, was man studiert. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn es an das Ende einer Schülerpräsentation gestellt wird, weil da... Kennen Sie je nachdem, wie sich der Schüler in seiner Präsentation verliert, auch das Phänomen, dass die Aufmerksamkeit dann immer in den Keller sinkt. Durch das Kahoot am Ende haben Sie durchweg eine hohe Aufmerksamkeit und es macht irgendwo einfach den Schülern immer Spaß, motiviert diese und fördert somit den Lernprozess. Quizlet, da direkt mal ein Beispiel aus dem Unterricht, wie ich es eingesetzt habe. Wir sind jetzt in der Klasse 11 oder E-Phase in Biologie. Das Thema ist Zellorganellen, was behandelt werden muss. In der ersten Doppelstunde, ich werde es Ihnen kurz vorlesen, weil Sie es vermutlich da hinten nicht ganz sehen können, ging es darum, dass die Schüler und Schülerinnen sich die Zellorganellen in Gruppen erarbeitet haben, ganz traditionell mit Printmedien, also Buch und gewissen Kopien, die ich dazu auslag. Sie konnten allerdings auch das Tablet oder das Handy nutzen, um da noch ergänzende Sachen zu recherchieren. Auch das ist möglich, weil Sie ja, wie gesagt, WLAN haben. Ähm, während Sie... Diese Lernskripte erstellten zu den einzelnen Zellorganellen bekam ich die Fragen von den Schülern für einen Kahoot, erstellte in der Zeit das Kahoot und das Kahoot prägte dann quasi das Ende von der Stunde, nachdem die Schülerinnen und Schüler diese kurzen Lernskripte vorgestellt hatten. Die zweite Stunde war nun eine Einzelstunde. Da ging es dann darum, dass diese einzelnen Lernskripte jetzt zusammengefasst wurden zu einem ganzen Lernskript, nämlich die Zelle als Übersicht mit den wichtigen Fakten dazu. Das war dann auch entsprechend zu Hause fertig zu machen und die dritte Stunde begann wieder mit einem Quizlet, wo dann nicht nur das Faktenwissen überprüft wurde, sondern auch wo in der Zelle befinden sich die Zellorganellen. Weil das bekommen Sie rein, wenn Sie ein Bild hinzufügen. Das geht bei Kahoot auch, aber ich finde es bei Quizlet noch ein bisschen schöner von den Möglichkeiten, die das Ganze bietet. Soweit zum Ablauf. Sie können das ausprobieren, wie das aussah. Dazu sehen Sie wieder eine Anzahl von Links. Einmal die Lage der Zellorganellen, das ist das obere, und unten gibt es Möglichkeiten, wie Sie die Schüler zum Lernen animieren können. Ich kann es gern versuchen, etwas größer zu machen, falls es Ihnen da hinten zu klein ist. Nein. Das können Sie auch machen, dann müssen Sie da Zellorganellen eingeben oder den Nutzer, das geht auch. Ich schreibe Ihnen kurz meinen Nutzer auf. Jetzt wird es natürlich nur noch kleiner. Der Nutzer wäre da Gott in dem Fall. Ja. Habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Das ist mein Kürzel. Also Diejenigen, die noch in dem Moodle-Kurs unterwegs sind, die links finden sich doch auch alle in dem Moodle-Kurs drin. Ne? Oh. Ja, insofern, das jetzt noch ging, das hat ja bei vielen nicht so gut funktioniert. Genau, auch darüber könnten Sie es dann direkt jetzt starten. Ich habe mal einen Link vergrößert, das sollte, denke ich, soweit ähm, sehbar sein. Probieren Sie eins aus, ist Ihnen freigestellt. Da brauchen sie kein kennwort für nein. genau sie, wenn sie auf suchen gehen entweder geben sie den link direkt ein oder sie suchen ähm, nee, jetzt nein das brauchen sie nicht sie müssen sich da nicht anmelden sie müssen sich da nicht anmelden sie sind, gehen auf suchen <lacht> und geben da den da gott ein sollte Ihnen jetzt gleich... Ja, ja, das ist natürlich jetzt je nachdem. Achso, Sie müssen oben nach Nutzer suchen. Nutzer, da ist er. Und dann nehmen Sie einfach zellorganellen Übersicht. da können Sie dann, doch eigentlich schon, da, können Sie jetzt verschiedene Dinge probieren. Sie können jetzt das Lernen ausprobieren, das zuordnen beispielsweise. Nehmen wir mal die Funktion, damit Sie eine kennenlernen. Genau, und dann geht das Spiel schon los. Auch hier geht es jetzt nicht um das Gewinnen, auch wenn der Wettbewerbscharakter jetzt bei allen geweckt ist. Sie sollen einfach nur mal ein bisschen Erfahrung damit sammeln, damit Sie sich überlegen können, auf was lassen Sie sich dann in der Praxisphase ein. Hören Sie die Stille im Raum? Auch das passiert in der Klasse. Genau. Richtig. Sowohl als auch, wenn, wenn der Tabletkoffer nicht gerade verliehen ist, dann nehme ich den auch gerne und lasse es, überlasse es den Schülern aber selbst. Also, wir sind keine Schule, die jetzt, sage ich mal, ähm, sich auf Apple oder Samsung nur eingestellt hat, ähm, sondern wir haben dieses Bring Your Own Device ähm, Prinzip erhalten. Das heißt, jeder Schüler, manche haben sowieso immer ihr Tablet oder ihren Laptop dabei oder manche einfach so riesige Smartphones, mit denen das auch geht. Und für diejenigen, die da eben nicht so ähm, gut ausgestattet sind, haben wir auch Tablets an der Schule soweit. Das ist, das ist alles mit dem Kostenlosen. Sowohl das Kahoot wie auch das Quizlet ist jeweils die Gratis- oder die Basisvariante. So weit, das reicht vollkommen aus, finde ich. Also es gibt Unterschiede, zum Beispiel können Sie bei der Basisversion, die frei ist, nur acht Kurse anlegen. Also was ich Sie gerade in dem Moodle-Kurs gesehen haben, so Kurse können Sie auch direkt bei Quizlet anlegen. Und da ist dann einfach die Anzahl begrenzt. Es gibt noch weitere Funktionen, aber wenn Sie noch nie damit gearbeitet haben und es dann würde ich Ihnen erstmal die Basisversion empfehlen, weil das ist eigentlich vollkommen ausreichend. Ja? Also der Unterricht besteht ja auch nicht nur noch aus Quizlet, das darf man auch nicht vergessen. Das ist jetzt mal so, so ein Ablauf gewesen, den Sie gesehen haben. Es gibt danach auch noch ganz andere Stunden, die sind völlig kahoot Quizlet oder überhaupt appfrei. Genau. Richtig, Sie erstellen ähm, das Kahoot oder das Quizlet, das ist in beiden, Fallen, in beiden Fällen gleich und setzen dann einfach den Link in eine WhatsApp-Gruppe oder schicken den per Mail rum, wie Sie möchten. Das ist beides möglich. Ja. Genau, das ist dann jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener, aber wenn Sie jetzt, also dem Fall wie eben, das geht völlig äh, ohne, dass jeder Schüler sich selbst angemeldet haben muss. Wenn da natürlich das jetzt eine Hausaufgabe sein soll, dass der Schüler das selbst erstellt und dergleichen, dann muss er sich da natürlich auch kostenfrei registrieren. Da kommen Sie zum ganz wichtigen Punkt. Wie ich vorhin ja schon sagte, ist, wir sollen den Schülerinnen und Schülern ja helfen, sich in dieser digitalen Welt äh, verantwortungsvoll, selbstbewusst und reflektierend zu bewegen. Und da müssen Sie natürlich auf Datenschutz eingehen. Also beispielsweise, was nicht gemacht werden darf, ist die Abbildung aus dem Schulbuch abfotografiert und dann öffentlich online gestellt. Ne? Also das müssen Sie dann vorher schon mal mit den Schülern thematisieren. Da weiß ich aber jetzt nicht, wie das bei Ihrer Schule ist. Da hat jede Schule so ein anderes Konzept. Ja, die meisten haben ja irgendwann schon mal so eine Medienrunde, wo das thematisiert wird, was darf ich, was darf ich nicht. Das hatte ich jetzt hier in dem Vortrag nicht eingebaut. Ja, aber ich stimme ja, Ihnen vollkommen ja, zu, Sie müssen. ja... Ja, müssen Sie aber in dem Fall ja nicht. Ja, genau, also, ja, genau, wenn Sie nur die Link-Variante machen, ist das nicht erforderlich. Ja. Das ist ja wenige, da das wollte ich gerade sagen. Ja, das konnte ich ja eh schon erstellen. Ist ja. richtig, ja. Allerdings müssen Sie schon dann geben, Sie wesentlich mehr Daten Genau. als wenn Sie sozusagen irgendeine E-Mail-Adresse nehmen, wo sozusagen kein Klarhandel drinstehen oder was auch immer. Und die Schüler oder Schüler sich damit anmelden. Bitte. Ich wollte nochmal da auch nachhaken. Und immer sehr stark drauf, auf den Datenschutzprogramm. Mhm. Wenn es darum geht, die Empfehlung, was kann ich den Lehrenden empfehlen, was sie nutzen, und schon selbst die Sachen damit zu erstellen, ist das ein Problem an der Schule. Nein, also, das, die, die, also für den Unterricht ist jeder Lehrer selbst verantwortlich, auch für die Apps, die er nutzt. Der, der Datenschutzbeauftragte an den Schulen, der schaut halt natürlich, was das Schulnetzwerk anbelangt und sonst was. Also unser WLAN zum Beispiel ist geschützt, da kann man nicht auf jede x-beliebige Seite gehen, wenn man da sich eingeloggt hat, dergleichen. Deswegen, weiterhin laufen die Tickets nach einer gewissen Zeit immer ab und so weiter, also das ist dessen Job. Aber bei den Tools ist es ja jedem Schüler freigestellt, ob er die nutzt oder ob er die nicht nutzt, weil das, der Link per se, der ist ja noch kein Problem. Ja. Mach ich nicht. Ich nehme da einfach die, meine private E-Mail oder meine Lehrer-E-Mail, die ich dafür habe, und gut ist. Na, sie können auch bei dem Kahoot wie auch bei dem Quizlet entscheiden, ob das öffentlich ist oder ob das nicht öffentlich ist. Sie können beim Quizlet das Ganze auch mit einem Passwort versehen. Das ist auch möglich, dass es nicht jeder x-beliebige, sondern eben nur der Student ihrer Lerngruppe öffnen kann. Das geht auch. Gut, von meiner Seite sind wir dann eigentlich mit den Dingen, die ich Ihnen kurz referieren und ähm, zum Ausprobieren geben wollte, durch. Einige Fragen sind eben schon gestellt worden, haben Sie noch weitere Fragen? Ansonsten denke ich, können wir in die Praxisphase überleiten an der Stelle, dass man... Okay. Dann wollen wir jetzt unsere? Genau.